Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um die Situation in Afghanistan nach dem Truppenabzug der meisten NATO-Soldaten. Wir schauen aber zur Einladung auch auf die jüngere Geschichte Afghanistans. Bevor wir anfangen, aber noch kurz dazu, wer die Taliban überhaupt sind, um die es gleich viel gehen wird. Also, die Taliban sind eine radikal-islamische Terrorgruppe. Das bedeutet, sie leben sehr streng nach der Scharia, dem Gesetz des Islams, und legen diese auch sehr streng aus. Das bekommen vor allem Frauen zu spüren, die, wenn es nach den Taliban geht, nur mit Vollverschleierung auf die Straße dürfen. In Afghanistan waren die Taliban zwischen 1996 und 2001 auch schon an der Macht und haben da das Islamische Emirat Afghanistan ausgerufen. Und so ein Emirat probieren sie jetzt auch wieder zu errichten. Hier in Europa sind sie vor allem für Menschenrechtsverletzungen und die Zerstörung von nicht-islamischem Weltkulturerbe bekannt. Falls ihr noch mehr zu den Taliban wissen wollt, schaut am besten in die Beschreibung, da findet ihr Links zu dem Thema. Vor kurzer Zeit haben die USA und die NATO begonnen, ihre Truppen aus Afghanistan abzuziehen. Die Schritte hatte schon Ex-US-Präsident Donald Trump eingeleitet, doch auch der jetzige US-Präsident Biden unterstützt das Vorhaben. Er sagte dazu, die Afghanen müssen selbst entscheiden, wie ihre Zukunft und ihr Land gestaltet werden sollen. Dazu muss man aber sagen, dass das für zum Beispiel Mädchen und Frauen schwieriger werden könnte, denn die Taliban machen große Fortschritte. Eigenen Angaben zufolge sollen sie bereits 85% des Landes kontrollieren, nach Angaben der Tagesschau sind es zumindest mehr als die Hälfte der rund 400 Bezirke. Auch wichtige Handelszentren im Westen des Landes hat die Taliban unter Kontrolle. Die Grenzstadt Torghundi, die für den Gas- und Treibstoffimport sowie die Exporte nach Europa wichtig ist. Und auch den Grenzübergang Islam Kalla, der der Regierung bisher täglich mehrere Millionen Euro durch Zölle eingebracht hat. Das liegt daran, dass durch den Wegfall der internationalen Truppen die afghanische Armee stark geschwächt wurde. Der schnelle Vormarsch der Taliban kommt nicht von ungefähr. Die Soldaten der Regierung übergeben teilweise kampflos Bezirke. Tausend Soldaten sind vor der Taliban nach Tadschikistan geflüchtet. Trotzdem teilte der nationale Sicherheitsberater des Präsidenten Ghanis mit, die Regierung werde eine Gegenoffensive starten. Und dabei kann die Regierung auch auf die Unterstützung zahlreicher Bürger werden, hoffen, die sich in den vergangenen Wochen laut Tagesschau gebildet haben, um sich gegen die Taliban selbst zu verteidigen. Gott dieser Ankündigungen und den in Eigeninitiativen rechnet der US-amerikanische Geheimdienst damit, dass es nach dem vollständigen Truppenabzug der US-Armee, der bis Ende August dauern soll, nur wenige Monate dauern könnte, bis die Taliban die Macht an sich reißen können und die Regierung besiegt haben werden. Ähnlich alarmierend sind die Zahlen zu den Flüchtlingen, die wegen des Vormarsches flüchten müssen. Neben den eben schon genannten Soldaten geht es vor allem auch um Zivilisten, die aus den Bezirken der Taliban flüchten wollen. Genaue Zahlen gibt es dazu nicht, die Nachbarländer Pakistan und Tschadikistan und auch der Iran stellen sich auf viele Menschen ein, Vermutlich besonders Frauen, die dürfen in den Gebieten der Taliban nämlich nicht alleine auf die Straße. Doch Pakistan will diese Flüchtlinge nicht mehr unbedingt weiter aufnehmen und baut nun einen Zaun zur Grenze. Der Informationsminister sagte dazu, wenn immer mehr Menschen nach Pakistan flüchteten, müssten diese in Lagern an der Grenze bleiben und sollten nicht in die Städte. Die Flüchtlingsgeschichte zwischen den beiden Ländern hat eine lange Geschichte. Schon zur Zeit, als die sowjetischen Truppen in Afghanistan waren, flüchteten viele Menschen nach Pakistan. Zurzeit leben mehr als zwei Millionen Afghanen dort. 1,4 Millionen davon sind offiziell registriert. Ein schweres Los haben auch die ehemaligen Helfenden der internationalen Truppen vor Ort zu tragen. Da die Taliban diese verfolgen und Rache üben wollen, müssen die Ortskräfte Todesängste ausstehen. Dazu ein ehemaliger Helfer der Bundeswehr in einem Gespräch mit der ARD. Die Gefahr ist für mich und für meine Kollegen, die auch mit äh, Deutschen gearbeitet haben, sehr hoch, weil die äh, Sicherheitsbereiche werden Tag pro Tag für uns enger und enger. Es besteht die Möglichkeit, dass sie einmal hier reinkommen und alle, die mit deutschen oder mit anderen internationalen Truppen gearbeitet haben, einfach rächen. Sie sind stolz, wenn sie einen wie ich schnappen und Kopfschuss geben oder den Kopf abhacken. Und keiner wird mich beschützen. Und Deutschland hilft trotzdem nur eingeschränkt. Die Bundesregierung lässt dafür alle ehemalig Helfenden der Bundeswehr und der Polizei ein Visum ausstellen, aber den Flug nach Deutschland müssen die Menschen selbst zahlen, was für viele fast unmöglich ist. Und deshalb richtete der Vorsitzende des Patenschaftsnetzwerks afghanischer Ortskräfte Markus Grozian harsche Worte an die Bundesregierung. Ich kann das moralische Versagen, das ich hier wahrnehme, nicht in Worte fassen. Und letztlich bleibt noch die Frage nach dem Fazit, nach dem, was geblieben ist, nach 20 Jahren NATO-Einsatz. Der ehemalige Bundesverhelfer von eben zieht ein ernüchterndes Fazit. Wir haben ja nichts gemacht. Wir haben uns Brücken ge gebaut. Jetzt also stellen die Taliban unter die Brücken Sprengsatz. Wir haben uns Schulen gebaut. Jetzt benutzen die Schule äh, die, die Taliban als Kampfbunker. Sie haben bei uns gar nichts gemacht. Sie haben genau da aufgehört, wo Sie angefangen haben. Also vor 20 Jahren könnte ich nach Wald fahren, wo ich meine Garten habe, wo ich meine Grundstück habe. Jetzt kann ich nicht mal aus dem Stadt raus, weil die Taliban sind am Rande des Stadt. Die deutsche Politik ist da nicht ganz so hart. Es wird ja auch gesehen, dass ein klägliches Scheitern bei dem strategischen Ziel für Sicherheit im Land zu sorgen gegeben hat. Aber die Werbeauftragte des Bundestags Eva Högel meint auch, dass der internationale Terror nicht mehr von Afghanistan ausgehe. Da kann dann möglicherweise einen Haken dran machen, sagte sie dem Hauptstadtstudio der ARD. Und trotzdem dabei vielen die Frage, ob der Einsatz mit 53 toten deutschen Soldaten nicht umsonst gewesen ist. Dass es in Afghanistan-Konflikte gibt, ist nichts Neues. Bereits seit einem halben Jahrhundert gibt es Streit zwischen Modernisierungsbefürwortern mit liberalen Werten, was Menschen- und Frauenrechte angeht, und den konservativen, islamistischen Kräften, die ein ganz anderes Weltbild haben. Dazu gehören die Taliban. Internationale Brisanz kam dann in dieses Thema, als die ehemalige Sowjetunion in das Land einmarschierte. Das Ganze nahm seinen Anfang im Jahr 1973, als es einen Militärputsch gab. Die Stabilität war danach aber gering und so gab es fünf Jahre später, also 1978, eine kommunistische Revolution. Dagegen gab es ebenfalls Widerstand und es begann ein Bürgerkrieg. Im Jahr 1979 schickte die Sowjetunion Truppen nach Afghanistan, die die Machthaber unterstützen sollten. Gleichzeitig unterstützten die USA und Saudi-Arabien über Pakistan aber die Mujahedin-Truppen, also die Gegner der Regierung. Nach dem Truppenabzug und dem Zusammenbruch der UdSSR 1991 kamen deshalb die Mujahedin 1992 an die Macht. Aber Afghanistan ist heute und war damals ein sehr instabiler Staat und daher kam es, dass kurz nach der Machtübernahme wieder ein Bürgerkrieg begann. Den gewannen dann die Taliban mit Hilfe der pakistanischen Regierung. 2006 nahm die Terrorgruppe die Hauptstadt Kabul ein und bot der al qaida terrormiliz Zuflucht. Durch die Anstiege des 11. September 2001 in den USA von eben dieser Terrorgruppe Al-Qaida entstand ein erneutes Interesse der USA an Afghanistan. Und zwar weil die Taliban sich weigerten, etwas gegen Al-Qaida zu tun und um den Anführer Osama Bin Laden auszuliefern. Daher entschied sich der amerikanische Präsident Bush dazu, zusammen mit der NATO-Truppen nach Afghanistan zu senden und die Taliban-Regierung zu stürzen, was auch gelang. Auf einer Afghanistan-Konferenz wurde dann der Grundstein gelegt, um das Land demokratischer und sicherer auszurichten. Da unter anderem die Taliban nicht an den Gesprächen beteiligt waren, griffen sie ab da die NATO-Truppen an, weil sie diese als fremde Besatzer sahen. Dabei verübte die Terrorgruppe zahlreiche Anschläge und nahm dabei viele zivile Opfer in Kauf. Laut UNO gäbe es seit 2009 mehr als 39.000 getötete zivile Opfer, wenn auch nicht alle Opfer der Taliban waren. Ein Ziel dieser langen NATO-Mission war es, dem Land Sicherheit und Frieden zu bringen. Dieses Ziel kann man als gescheitert ansehen, trotz mehreren Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Einerseits ist die Bevölkerung durch die vielen Besatzungen und Kriege tief gespalten, andererseits herrschen vor allem auf dem Land teilweise sogenannte Warlords, so deutsch auch Kriegsfürsten. Das sind Personen, die die Macht in einem Gebiet besitzen und das nur durch bewaffnete Einheiten. Sie sind politisch also nicht gerechtfertigt, sondern können nur entstehen, wenn der Staat entweder solche Leute erlaubt oder, wie in Afghanistan, nicht die Macht hat, gegen solche Kriegsfürsten vorzugehen. Sie sind in Afghanistan erneut so erstarkt, da unter anderem die Amerikaner ordentlich Geld zu ihnen gepumpt haben. Genauer darauf einzugehen, würde ich hier den Rahmen sprengen. Wenn wir etwas Gutes dazu finden, verlinken wir es euch in der Videobeschreibung. Ein dritter schwieriger Punkt ist die offizielle Regierung in Kabul, die nach den umstrittenen Wahlen 2014 entstanden ist. Sie ist nämlich in zwei Lager geteilt und blockiert bzw. lähmt so die Institutionen in dem Land. Das eine Lager hat sich um Ashraf Ghani gebildet, den Präsidenten Afghanistans, und das andere um den Geschäftsführer der Regierung Abdullah Abdullah. Der Streit zwischen den beiden Lagern entstand, dass sich nach der Wahl beide als Wahlsieger ausgerufen hatten. Und der größte Punkt, wieso es keinen Frieden gibt, sind seit dem Abzug der internationalen Truppen natürlich die Taliban, aber damit werden wir wieder am Anfang des Videos. In kurzer Zeit haben die USA und die NATO begonnen, ihre Truppen aus Afghanistan abzuziehen. <lacht> Nun gut, lassen wir das. Schreibt doch lieber in die Kommentare, was ihr zu dem Thema denkt. Ist es gut, dass die NATO Afghanistan verlassen hat oder hätte sie noch länger bleiben sollen? Diskutiert darüber doch gerne sachlich und konstruktiv und bedenkt dabei, das Ganze ist ein ernstes Thema. Ansonsten war es das auch schon wieder. Unsere Quellen und weitere Infos findet ihr in der Beschreibung oder in einem angepinnten Kommentar. Außerdem findet ihr hier jetzt noch ein Video zur Lage in Israel. Da gab es auch ordentlich Gewalt. Und um zu zeigen, dass es uns nicht nur um Gewalt geht, hier noch eine Buchvorstellung zu dem Buch Vor uns das Meer von Ellen Gratz. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.